Ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Pet Simulator X. In diesem Video werden wir versuchen, die besten Fuse-Methoden rauszufinden, um die neuen Legendary-Pets zu bekommen. Aber zuallererst müssen wir natürlich ein bisschen Coins farmen und Pets farmen, die wir dann auch fusen können. Mit dabei ist wieder Roblox, Victor. Viel Spaß. Oh, wir sind fast wieder durch, Victor. Wir sind fast wieder durch. Was? Ja! Es geht so schnell oben, oh mein Gott. Wir sind so. Deswegen, okay. Ich wünsche ehrlich gesagt, mhm. wir sind absolut OP, okay. aber ich wünsche ehrlich gesagt, ne, dass ich halt meine gesamten Pets nicht äh, verschenkt hätte. Weil ich habe jetzt richtig viele Legendary-Haxolotl, genau, verschenkt. Mhm. Ich könnte die Safecore so gut zu diesen Axolotl, genau, Axoloten. Irgendwie in Gold oder sowas. Oder vielleicht sogar der Hydra-Axolotl, mhm. äh, ja, füßen. Das wäre so viel besser gewesen. Oh mein Gott. Oh, ich habe noch einen Rainbow gezogen, sehe ich gerade. Nice. nice. Ich habe auch einen in Gold gehedged. Eine, eine Hydra Axolotl in Gold. Nice. Okay, ich öffne jetzt, jetzt doch mal mit meinen 7 Millionen, die ich eben bekommen habe. Was? Das 7 Millionen bekommen? Nice. Ja. Ich habe ja auch alle Lootbacks. Ja. Oh, noch ein Hydra -Axolotel. Ich habe keine Ahnung, was ich bekommen habe. Oh, ein ich Rainbow weiß, Axolotus. Axolotus. Oh, der nice. Nee, der heißt Lotus, ne? Axolotus, glaube ich nur, oder? Ich glaube, nee, Axolotus, Axolotus. Okay, habe ich jetzt einen Rainbow. Nice. Da denke ich, der wird Three-Headed Axolotl äh, äh, äh, heißen. Oh, Golden Astrax Slotte! Was? Das Legendary in Gold. 2,56 T mit Teamwork und Diamonds 3. Was geht Digger, heute ab? Ich hab Gold? immer richtig krasse Charme jetzt heute. Ja, Gold! Das ist in Gold. besser als ein 404 Demon in Rainbow. Lol, stimmt! Stark. Obwohl meine 404 Demons haben fast alle Royalty. Die haben legit alle Royalty in Rainbow! <lacht> <lacht> <lacht> Gut, dann sind vielleicht noch die viele für Demons besser, aber an sich die Grundstärke ist besser. Das ist schon oh. sehr interessant. Und das Gold. Also die ist echt zerfetzt. Wirklich. Ja, es macht äh, auf jeden Fall Spaß. Man, also dadurch, dass die Kiste so schnell abgebaut ist, farmt man auch mhm. ungefähr genauso schnell, wie man öffnet. Und das ist das ist eigentlich der Grind, den ich gerne habe. Außerdem finde ich ehrlich gesagt diese Welt sehr schön. Ne? Diese, diese Farben hier. Ist, ich ma ich mag es tatsächlich nicht so sehr. Ist, ich finde es so ein bisschen angenehm. bedrückend. Nicht? Ich finde es voll angenehm hier. Ich bin wie ein Spongebob. Ja, so ein bisschen schon. Was ja, ich aber gleich ja. noch machen möchte, ist einmal Fuse-Methoden gucken. Uh. Weil das wäre natürlich auch interessant. Dann gebe ich noch ein paar P -P -P Pets. Mm. Was haben wir denn hier? Okay. Also ich habe einen Axolotus... mit. Ja, der Axolotus in Rainbow hat einfach 1,3 Trillion. Der Axolotus <lacht> ist fast <lacht> so stark wie ein 404-Demon. Und der ist Rare. Oh, das ist so wild. Und das ist ein Rainbow. Ja. Dark Matter, der ist so gut wie ein 404-Demon in Dark Matter wahrscheinlich. Obwohl, nee, doch nicht. Nein, das ist ein nee, Ich habe gerade, also ein Rainbow Axolotus ist ein bisschen schwächer als ein Rainbow oh. 404 Demon. Deswegen ich sage arm, ich, die fast auf derselben Stufe. Ich bin arm. Ja, aber man farmt auch hab so schnell. Geld, ja. Ich habe immer Magnet. Warte, komm, ich trade dich an. Du hast den Trades, was soll das? Komplett aus? Ach ja, ich, ich wurde mal genervt von irgendwelchen Leuten. So, jetzt kannst du mich antraden. Deswegen hast du komplett ausgemacht. Ja. Ich hab doch einfach keine Freunde. Ui, Ui, Memo, Ui, Einfach. Willst du auch diese Einfach-Pets haben? Ja, ich will die Einfach-Pets haben. Einfach. Ich liebe es, Einfach-Pets zu haben. Wer hat das übersetzt mal? Das hat äh, Roblox selbst übersetzt. Ich glaube, Roblox hat eine Echt? offensive... Ja, Roblox bietet ja das Feature an, dass Spiele automatisch übersetzt werden. Und Echt? vor knapp einer Woche hat es angefangen, in ganz vielen Spielen, dass so teilweise Sachen übersetzt waren. Ich glaube nicht, dass die Spieleentwickler das selbst eingestellt haben. Ich glaube, Roblox hat das dann eingestellt mit der Autolokalisation. Aber Anton, mhm. es gibt einen neuen Namen bei Pets. Dieser eine diese, die nature x dort heißt F-Gas. F-Gas? Okay. Ja, da ist aber F-Gas. Victor, ich stehe vor der Kiste und ich will unbedingt von der Kiste, meine, meine, meine Pets wieder an die Kiste stellen, aber es geht nicht. Weil ich ich würde beschinken, wenn ich du wäre. Anton, ich stehe auch vor der Kiste, damit ich meine Kiste abbauen kann. <lacht> aber ich kann es nicht. Ich bin in einem Trade-Stuck, was soll das? Ich bin auch in einem Trade-Stuck. Ich glaube, das sollte ausreichen fürs Erste. Bitte sehr. Du kriegst 200.000 Gems oh, dafür. Oh, danke schön. Kein Ding, danke dir. schön. Das ist ein guter ich Trade. Mit, ne? Ich bin interessiert, was du daraus hältst. Äh, hältst eigentlich schon. Ich mein Fuse. Ha. Fertiggestellt. Wo sind die Lootbacks? Ich habe die letzten Male immer mal Lootbacks bekommen, jetzt nicht mehr, oder wie? Wahrscheinlich hast äh, du den Bug immer wieder oder? Ja, eben deswegen. Es kann sein, dass dieser Bug immer noch existiert. Aber ich dachte, bei dieser Stärke wird das nicht so sein. Naja. Ich gehe. Ein fragen. Eck noch öffnen. Ich gehe einmal. Ah, das hier. Ah. Das öffnen. Okay, und jetzt gucken wir einmal, was man so fusen kann. Ich bin gespannt. Ja. Wie Bettlaken. Wie ein Spannbettlaken. Oh, die fuse Also, alle Maschinen sehen neu aus, aber die fuse gefällt mir ehrlich gesagt. Die habe ich mir noch gar nicht so genau angeguckt. Mm. Weil man kann in sich Ich rein fand gucken. ehrlich gesagt, als ich mir die dark meta maschine angeschaut habe, ich, da, ich war richtig erstaunt. <lacht> ja, weil, weil da diese Kristalle sind, die so fancy aussehen. Ja, ja, die sehen so kristallig aus. Okay, was kann ich aus Axolotus fusen? Wie viel soll ich füßen? Mach, mach mal zuerst drei, das Minimum. Dann okay. gehst du immer mit drei Ersten hoch, würde ich sagen. Okay, dann mache ich erstmal mal drei. Und ich weiß nicht, was ich gefused habe, weil ich habe meine Pets nicht deequipped habe. Und ich kann meine Pets noch nicht deequippen, weil ich habe zu viele Pets, die zu gleich sind. Deswegen habe ich immer die Option Equip Best. Dann mach mal deine Ansicht größer und versuche herauszufinden, welche komisch leuchten. Also blinken ein. Nee, nee, ich mache jetzt einfach nochmal. So. Ich fuse jetzt drei und kriege einen. Was ist das? Ein Chill-Axolotl in Rainbow. Das ist äh, los. Ein was? Ein Rainbow-Chill-Axolotl. Das ist absolut los. Was ist das? Keine Ahnung, wahrscheinlich aus dem ersten Eck. Wel welche Erste, das ist Einfahr aus dem ersten Eck. <lacht> Einfahr? Ja. Okay, dann machen wir <lacht> mal ich sechs Axolotus. Ist. Und aus sechs Axolotus krieg Ey, aber ich... Immerhin ja? Pet Collection. Immerhin Pet Collection. Und hm. aus dem äh, sechs Axolotus, immerhin kein Loss, kriege ich einen goldenen Axolotus. Nice. Okay, dann machen wir jetzt 9 Axolotl. Vielleicht sollte man 12 machen. Ja, okay, mach 10, mach 10, mach nicht noch, mach 10. Ah, zu spät, ich habe schon neun gemacht und ich krieg Mist. Riley. Und Riley ist ein Lumi-Axolotl, in Rainbow. Also auch los, los, also... Oh, <lacht> ich dachte, das wäre Profit. Nee. okay. Wie wär's dann mit zehn? Versuch mal 10. Ich versuch 10. Ja, es, viel, es gibt sehr viele Unterschiede zwischen 9 und 10. Du bist der Profi, aber ich habe genau das gleiche bekommen. Wow. Na gut, Dann ich, ich mache jetzt 12? 12. Nee, komm, ich mach direkt zwölf. Ich sollten auch einfach die normalen Lichtfusen. Ich hab mal die ersten Drape-Füße, das kann ja auch sein. Oh, was hast du bekommen? Ich habe ein Astral-Axolotien bekommen. Das ist, glaube ich, aus dem Billo-Eck. Legendary? Das Legendary, ja. Ja, Mann. Ist das gut? Äh, hat 500... Äh, ne, hat 835 Billion in normal. Das ist... 500... Warte, 528 Billion in normal? Ja. Das müsste doppelt so gut sein wie ein normaler Phenophil wenn ich jetzt nicht falsch ich liege. Gucke ja, ich gucke gerade. Ja, das, das, lag das bei Ding ist stabil. Okay, ich versuche nochmal, ob, ob das zuverlässig ist. Augenblick. Aber ich habe hm. gar nicht mehr so viele Axolotus. Oh, so ein Mist. Dann fuse ich halt die 50 die ich noch habe, hatch? damit ich einen goldenen bekomme. Ich habe keinen goldenen bekommen. Hm. Ich habe schon wieder einen Chill axolotl bekommen. Okay. Stark. So, ich probiere jetzt mal die Nature Axolotl aus. Machen wir mal, mal erstmal drei. Und da kriege ich einen goldenen Chill Axolotl. Ich will keine Chill Axolotl. Wieso nicht? Ich will keine Chill Axolotl. So, jetzt aber sechs Stück. Und. Ich habe einen Hexigator bekommen. Ein Rainbow Hexigator. <lacht> oh mein Gott, du würdest sowas von Hops genommen. Ich glaube, diese ganzen Billo-Sachen, die fuse ich nur noch in großen Mengen. So, ich nehme ich nehm jetzt oder einfach. Halt so ein Gold mal einen Und kriege einen Rainbow Chill-Axolotl. Das Ding ist halt, es könnte sein, dass diese Fuse-Methoden mit 3, 6, 9 und 12 oder 10 die, und so. Ja, sie gehen wahrscheinlich gut besser werden. für Rainbow und Gold. Ja. Ich glaub, so, normale Pets fuse ich schlecht. dann wahrscheinlich nur noch als Zwölfer, da kriege ich schon wieder chill, Axel -Roll. Mhm. Okay. aus Aus Zwölfer oder wie viel jetzt? Aus Zwölf. <lacht> du sie ja mal Gold machen und dann erst Zwölf. Du, ja, du kannst ja weiterhin fünf oder vier zusammenfusen und hoffen, ja, dass ich du mehr Gold ich bekommen. Ich werde jetzt die Viecher, ich, ich jetzt die Viecher an einer Goldmaschine Gold machen, weil man kann sich hier auf nichts mehr verlassen. <lacht> oh mein Gott. Oh, man kriegt so viele Lootbags durch diese Kiste, ne? Mhm. 120.000 Gems durch eine Kiste. Ja, also Gems Farm geht jetzt auch wieder ganz gut. Ja, was mache ich bei der Bank? Ich will hier Dings Gold machen. Gems Farm. Was soll ich 63% hydro machen? Mache ich. Komm schon, man liebt nur einmal im Leben. Ja, easy, geschafft. Dann machen wir mal, mal ein bisschen Gold. Ah, oh, und die goldene Maschine hat da so einen äh, Hebel mit einem roten Knopf und ich will ihn drücken. Aber ich kann nicht. Drück ihn. Ich kann es nicht, es geht nicht. Pet Simulator lässt es nicht zu. Nein. Der Server ist Closing. Ich, okay, habe ich habe Angst. Ich habe Angst, Was ist passiert? <lacht> es ist nichts passiert, Anton. Also keine Angst. Es ist nichts passiert. Der Bitte. Server ist nur geclosed worden und Preston mess. Preston hasst uns. Auf welchen Server gehe ich Christen jetzt? hast du uns? Er hat unseren Server geswitcht. Ey, gelöscht. War mal solcher Schmackboge? Ja, Schmackbo, ist doch geil. Da haben wir Hide and Seek gespielt. Ich aber nicht. Ja. Ich würde niemals Hide Seek spielen. Ich fand das ich voll cool Mir hat Hide Seek wirklich Spaß gemacht. Und das Video ist auch gut geworden. Und an der Stelle möchte ich das Video einmal pausieren, um euch darauf aufmerksam zu machen, dass Roblox Felix auf seinem Kanal vor ein paar Tagen ein richtig, richtig, richtig geiles Hide and Seek Video hochgeladen hat. Schaut es euch unbedingt an, wenn ihr es euch noch nicht angeschaut habt. Es ist wirklich gut. Ach ja, und ihr könnt währenddessen auch mal dieses Video hier liken und den Kanal abonnieren. Und ich würde zu viel Ehre nehmen. Ich würde zu viel Ehre nehmen. Ja, das hast, das hast du mir vor dem Video gezeigt. Es <lacht> wäre unfair, wenn du Roblox Victor bei unseren Hide-and-Seek-Runden mitmachen würde. Zu so gut das Video kommt bald, wo ich äh, euch die OPesten Methoden zeige, um euch zu verstecken. <lacht> Unsichtbar glätten Petswater X. So. Aber wie viel muss ich denn jetzt noch Gold machen? Ich habe keine Lust mehr, Gold zu machen. Leute, kann ich ja mal kurz Hacks anmachen, damit die automatisch Gold gemacht werden. Das geht mir immer noch. <lacht> es ist aber wirklich immer so nervig, ne? Ich habe schon so oft gesagt, Preston soll irgendwelche Optionen hinzufügen, um schneller Gold zu machen. Auch wenn es mehr Di Diamonds kostet, das ist es mir recht. Würde aber nicht geben. Einfach nur so gut wegen der Gratis-Spielzeit. Halt. Oder zumindest so, dass man Doppelklick auf ein Pad machen kann. So, Doppelklick und äh, dann werden automatisch sechs ausgewählt. Du sagst, das würde Preston nicht machen wegen der Spielzeit. <lacht> desto mehr Spielzeit, desto besser kommt es den Spielern. Ja. Preston ist ein Ehrenmann. Nicht. Hm. Oh! Hops genommen, hab's so genommen, Hops genommen, Hops genommen, hab's genommen, Hops genommen, Hops genommen, genommen, genommen, genommen, Gleich kommt so, du, du wurdest gebannt, Brüff. Permanent. Deswegen hat er eben auch unseren Server geschlossen. Er hat uns zugehört. Wir haben irgendwas gesagt, was ihm nicht gefallen hat. Du hast was gesagt, okay? Ich hab nichts gesagt. Ich sag, Preston ist perfekt. Ich sag auch, Preston ist perfekt. Preston ist auch wunderschön. Habt ihr schon mal seine Muckis gesehen? Der hat wirkliche Muckis. Ich weiß gar nicht, wie Preston aussieht. Ich kenne ja Preston Place. Wer soll es, Preston Place! Louis redet seit Wochen über Preston Place. Der hat sich so ein Video-Imperium aufgebaut. Ich kenne nur Preston, diesen Jelly. Jelly heißt auch Preston? Ja, Jelly heißt auch Preston. Dann ist Jelly Preston Place. Oh, ich bin fast durch. Zumindest mit diesen einen Dingern. Mit den anderen Dingern habe ich noch ein bisschen. Bro, ich habe gefailt. Preston Place ist Mr. Beast Fan. Bro, ich habe nochmal gefailt. So, und jetzt kann ich die Chill Axolotl nehmen. Und als ob ich da Erfolg hatte mit drei Stück. Okay, dann die Camo Axolotl mit 29%. Und da ist es Na gut. So, jetzt kann ich endlich anfangen, die goldenen Pets mal ein bisschen zusammen zu fusen. Und jetzt haben wir es. So, ich gucke jetzt mal nach. Was kriegen wir denn aus drei goldenen Fancy Axolotl? Ah, einen goldenen Axolotus. Auch nicht so nice. Probieren wir es direkt mit sechs. Probieren wir es direkt mit sechs. Und... Ich hab das Gefühl, ich bin enttäuscht. Und ja, ich bin enttäuscht. Ein Nature-Axolotl in Rainbow. Okay, ich gehe nur, geh nur noch mit neun. Ich gehe nicht mehr niedriger als neun. Doch, fünf kannst du machen im Prinzip. Nee, nee ich habe gerade für sechs schlecht bekommen. Uh, du hast auch so einen nur in Rainbow bekommen. Ich habe einen Astra-Axolotl bekommen in Rainbow. Ist das gut? Ja, ist gut. Ist nämlich astral. nicht Rainbow, ist nämlich normal. Astralaxolotl, ich dachte astral Astralaxolotl astral ist sehr gut. Ja, sehr gut. Das seh ist das Das ist das, was du dir infusen möchtest. Ja, das ist okay. Das habe ich gerade aus neun Fancy Axolotl in. Gold bekommen. Und ich habe keine Fancy-Axolotte. mehr ich neun fancy in Rainbow. Mal Aber Fancy-Axolotte und Nature Axolotte sind praktisch das gleiche. Also nehme ich einfach neun von den beiden und krieg wieder welche. Okay, ich glaube, ich habe da was. Neun von den 260 Milliarden Appets ungefähr. Machen mir. Ja, die machen mir die Astral-Axolotl. Perfekt. Dann haben wir doch was. Nice. Ah, jetzt habe ich ein paar schlechtere drin. Da muss ich, glaube ich, einen noch raufpacken. Sagen wir mal zehn. Und ich krieg noch einen. Okay, das ist ungefähr die Stärke, die man haben will. Und jetzt habe ich eigentlich nichts mehr. Jetzt habe ich schon alles aufgefused, was ich hatte. Ich kann meine Rainbow-Chill-Axolotl jetzt zusammenfusen. Vier Stück. Und ich krieg noch. Axolotl. muss die Dark Meta machen. Muss musst die Dark Meta machen. Nee, Digga. Ich habe vier Chill-Axolotl gerade gefused und habe so ein Astral-Axolotl bekommen. Nee, ne. So. Mein Triple Damage Boost ist weg. Victor, es ist vorbei. Nein. Nice. So, jetzt noch vier goldene so Axolotus und äh, drei chill Axolotl und... Ah, ich dachte gerade noch ein. Ich habe einen Rainbow-Axolotus bekommen. Das war los. Naja. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein paar von den Legendaries. Sonst wäre das ja... Ich habe jetzt ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs astral Axolotl. Also kann ich sie praktisch Gold machen. Ich mache sie Gold. Komm. Ich mache die astral Axolotl Gold, dann weiß ich direkt, wie viel die in Gold machen. Ich kann ja auch sagen, wie viel die in Gold machen. Ich habe ja einen gehadget. Dann sag mir. 2,56T. 2,56T. 2,56T. Also... Meiner macht 2,51. Aber er hat Strength 1, 15% mehr Damage. Und meine hat Teamwork, also das gesamte Team ist stärker. Mist. Uh, Trotzdem ist halt mein Team gerade drin. Das ist eins meiner besten Pets. <lacht> Was? Das war die Ausbeute des Fusions. Das ist so traurig. Okay, ich gehe jetzt Aber wieder zum Acquiline Cave, packe meine Pets hast, ne? wieder ran, damit ich weiter farme, mhm. weil Farmen ist jetzt wichtig. Wenn ihr sehen wollt, wie ich farme, dann mhm. guckt auf Funny FunnyConny in meinem Livestream vorbei. Ich bin da jetzt schon keine Ahnung wie viele Wochen online. <lacht> Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal, abonniert auch Roblox Victor. Bis dann und ciao! Ciao!